Und Start seid aus Bremen zum neuen Videoformat Qualitätskontrolle. Ich habe letztens so nachgedacht, ich dachte, scheiße, Mann, das geht doch nicht. Ich habe da ein Ranking, da sind äh, teilweise Läden drin, die habe ich anderthalb Jahre nicht getestet. Und wie man es kennt, die Qualität schwankt. Und ich möchte euch in meinem Ranking natürlich immer nur das Best vom Besten zeigen. Deshalb wird jetzt was abgecheckt, unter anderem zweite Station Smackburger in Berlin sehr gehypt. Und ich sage euch ehrlich, war einmal privat da, aber das kann ich dann natürlich nicht werten, wo er abgekackt hat. Wir gehen jetzt erstmal zu Papais in Bremen und es das heißt natürlich, wenn ich jetzt einmal da bin, zufällig, und der dann abkackt, die Läden haben dafür zu sorgen, dass eine gleichbleibende Qualität da ist und das werde ich jetzt überprüfen. Wir sehen uns gleich beim Papais-Döner. Hier blende ich das Ranking nochmal in Standard-Ranking. Sage ich gleich auch noch was zu. Weißt, wir bräuchten halt noch jemanden, der undercover uns den Döner rausholt. Habe hier schon jemand im Auge gehabt, aber ich glaube, den kriegen wir nicht überredet. Ja, das ist natürlich mit Inbegriff. Ne? Da muss jetzt undercover rausgeholt werden. Das muss so performen. Achmed sagt eben schon, er soll rausholen, aber das ist mir zu unsicher. Die sind auf Alarmbereitschaft, wenn die jemand von uns sehen. Wir müssen da jetzt jemanden holen. Wir brauchen jemanden, der uns einen Döner rausholt aus Papais-Döner. Ich gebe euch Cash, ihr könnt euch auch einen Döner mitholen, wenn ihr Hunger habt. Ihr müsst ihn nur rausholen und fertig. Das war's eigentlich, weil die dürfen mich nicht erkennen, die kennen mich, wisst ihr? Geil, okay, Jungs. Ich wir Döner einfach früh? Normal, Standard, Mann. Genau, also die Jungs werden jetzt testen, ich habe denen mitgegeben, die werden jetzt Döner für uns rausholen. Einfach Standard, die sollen einfach ganz normal Döner rausgeben, mit, mit, mit Tzatziki scharf, keine Special-Soße. Ja, und dann werde ich danach reingehen und die nochmal fragen wegen Quali und so weiter. Na gut, Jungs, dann danke euch schon mal. Geil, Mann, der Kollege hat damals Dinos, wir wollen da heute hin. Ja, er hat den empfohlen, damals im anderen Video testen wir Dinos nochmal und der hat echt abgerissen am Ende des Tages. Danke für den Tipp nochmal. Vielen Dank. Das ist für mich sicher, dass es keine Zufälle gibt. Ich bin zweimal hier, außer einmal Puff im Bremerhaven war ich zwischendrin, aber das da <lacht> Nein, natürlich nicht mal. Zweimal hier. Treff den gleichen Typen, der mir letztes Döner empfiehlt. Und wir wollen jetzt dahin. Das ist ein zweites Video. Ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, vielleicht kommt es auch noch, aber brutalos. Brutalos. <lacht> ja, du hast kacken ne? Ich muss auch, warte mal. Wir pissen nicht einfach in die Ecke oder so hier, wisst ihr? Das sind keine Asozialen. Das dürft ihr aber niemandem sagen, das ist so eine Information, die soll nicht an die Öffentlichkeit geraten. Diese Chemie, die da unten drin ist in der Toilette, um auch den Kot und so zu zersetzen. Da könnt ihr einen Mensch reinwerfen, der wird zerlegt, wirklich. Werft deinen ganzen Abend rein, erst dort einen Tag, dann ist es zerlegt. <lacht> Ich sag euch, Leute, die Jungs haben sich was zu dampfen geholt. Die kommen nicht wieder. Ich habe schon vor uns zu achten gesagt, die sah mir so aus. Und so hätte ich früher auch gemacht. Wir warten hier schon eine halbe Stunde, glaube ich, Mann. Okay, cool, Jungs. Ihr habt drei Döner am Start. Zwei sind natürlich vor euch. Ne? Geil. Ja, Jungs, ich danke euch. Der Rest ist natürlich für euch. Ich weiß nicht, wie viel da geht. genau. Dann werden wir jetzt testen. Und ja, cool. Danke für die Action. Ey. Und lasst euch schmecken. Guck mal hier. Ja. So geht los, also erster Eindruck, geil mit dem Sesam, aber Achmed sagt auch schon, kommt sehr trocken rüber, ganz anders vom Feeling als da, wo ich das letzte Mal hatte, letztes Mal war aber auch noch mit Grillgemüse und sowas, ne? das muss man dazu sagen. Also Fleisch erstmal komplett Standard, muss ich sagen, ne? so vom Feeling her. Vom Feeling, Das Brot von außen finde ich gar nicht schlecht. Schön knusprige Hülle, hat wirklich einen Fladenbrotcharakter. Einfach wenn ihr Fladenbrot einfach krosst, erhitzt habt, meinetwegen im Ofen, ist gar nicht schlecht. Im Großen und Ganzen also hat es mal recht stumpfen Charakter, weil ihr habt einfach eine stumpfe, lieblose, wie gesagt, Fladenbrotplatte außen, die jetzt irgendwie, ja klar die Kruste ist gut, aber es ist einfach eine Platte Brot, die relativ hart ist und wenig Herz hat so. Ich bin sehr enttäuscht, ich werde eben aufsnacken und dann werde ich noch ein paar Wörter sagen und dann werde ich auch mal eben vielleicht noch was nachfragen. Achmed also sagt eben und ich kann es nicht unterschreiben, weil ich da keine Erfahrung habe, aber ich könnte mir vorstellen, er sagt, das ist wie altes noch mal aufgewärmt, sagst du, ne? Safe, dieses alte Fadenbrot, die du da kennst, ist schon hart, Wärmt man einmal auf, der ein bisschen Wasser drüber oder so knuspert, aber nicht frisch. Ja, also auf jeden Fall stimmt da was nicht beim Brot. Ich werde da jetzt noch mal reingehen, was fragen und dann kriegt ihr auch die Bewertung hier direkt, aber wir haben hier unser erstes Downgrade, safe, raus, außen, Ranking, aber Bewertung kriegt ihr gleich. Ja, Leute, ich habe hier Bülent am Start, Chef von Papais. Ne? Ja. Also, ich war ja schon mal, du hast es gekriegt mitgekriegt, auch vor langer Zeit mal hier. Genau. Ne? Und ich mache natürlich immer Qualitätskontrolle, um dann auch zu sehen, wie die Qualität gehalten ist. Damals war ich richtig krass überzeugt von meinem Döner. Ne? Und dann habe ich über ein paar Ecken ein bisschen gehört, ja, die hat mich ein bisschen vollgeflunkert mit von der Quali und so. Sollte wohl nicht so stark sein, du sagst ja, ihr habt jetzt auch quasi die Produktion in eigene Hand gelegt und so, ne? Genau, seit ja. dem Tag hat sich einiges getan. Ja. Wir haben die Produktion selber in die Hand genommen damit wir den Standard immer gewährleisten mhm. können. Auch äh, das Brot backen wir selber. Ja. Die Soßen komplett, alles aus eigener Hand. Mhm. Und so können wir halt ja, immer die beste Qualität liefern, sag ich mal so. Okay, geil, geil. Also äh, ich möchte jetzt nicht zum Beispiel, dass das Video siehst danach, deshalb sage ich dir direkt sozusagen mein Ergebnis. Ja. Also ich habe gesagt, ich war heute nicht so überzeugt von meinem Döner. Einfach weil das Fleisch, das kam glaube ich aus diesem Wärmebehälter raus, ne? weil die es vorgeschnitten haben. Es hat mich einfach nicht so geflasht ja. und das Brot fand ich tatsächlich ein bisschen hart. Also ich weiß nicht ob das jetzt vielleicht die Ladung von gestern noch war oder ihr das jeden Tag frisch macht, aber ich fand tatsächlich letztes Mal, ob jetzt da noch nicht in eigener Produktion, fand ich ihn Geiler heute hast du schon auch einen gehabt. Heute habe ich auch einen gehabt, ich habe extra Jungs reingeschickt, so undercover mäßig, weißt du? Ja, hab ja. rausholen lassen, weil ich muss ja mal gucken, wie es auch, wenn ich nicht da stehe und nicht ja. so Sonderbonus kriege. Und es war zum einen nicht knusprig so, ne? das ist vielleicht auch wegen der Gerät, dass sie gar nicht geachtet haben, es war nicht knusprig und das Brot war halt wirklich einfach nicht überzeugend heute. Das Brot ist ein mhm. Sauerteig mhm. mit dem novola mehl ja. das so ein bisschen Fluffigkeit hat. Eigentlich soll nur die oberste Schicht äh, ja. ein bisschen knusprig sein ja. und zum Fleisch, ich mag das immer nicht, wenn das zu trocken ist saftig sein. Ja. Dadurch haben wir ein spezielles Verfahren. Das mhm. Fleisch wird mit einer Thymian-Milch-Marinade ja. wird das unter Vakuum gemischt mit ah, okay. so speziellen Gewürze. Ja. Und dann droht das zwei Tage und erst dann steckt, man dann steckt ihr das Spie den Spieß. Genau, genau. Ja. Das hört sich heftig an. Also ich sag immer so, ne, ihr müsst es auch immer neutral betrachten. Ich war bei den besten Läden, war fünf, sechs Mal da. Oft sag ich mal, war das Ergebnis lange nicht so wie bei den besten Malen. Das ist Standard. Der Gerät ist da drin. Irgendwas stimmt immer mal nicht, ne, wo man sagt, Sagt da an den 1-2 Stellschrauben, okay, ist so passiert. Und da langt, wenn man das Brot einmal für zwei Sekunden zu lange drin lässt im Toaster, das war nicht außen kross, innen fluffig, das war halt ein Brett so. Und da langt es manchmal einmal nicht aufmerksam, 20 Sekunden gewartet und das ganze Ergebnis ist dann hinüber. Ne? Also wir werden noch mal eine Chance geben. Gerne. Ja, alles klar. Wir haben jetzt nochmal das Fleisch, es ist ganz kross gebraten jetzt, ne? also es, man sieht auch von außen, ganz andere Nummer, das eben war wirklich einfach nur wabbelig. Wir snacken jetzt also erstmal auf und dann geht er weiter. Eine kleine Zusammenfassung. Wir haben jetzt nochmal mit ihm geredet. Das ist wirklich Selfmade, sein Urgroßvater. Also wie das machen mit Vakuumierung und Marinieren, alles einziehen. Aber ich muss dabei bleiben, wie das Geschmacksbild war. Und das Geschmacksbild war Standard. Es hat einfach, egal ob Selfmade oder nicht, aber es hat Standard geschmeckt. Einfach ein gewöhnlicher Döner, als hätte ich das Fleisch auch schon sehr oft in der Form gegessen. Obwohl, es nachdem was er zählte, ich hab's nochmal so probiert. es war wirklich saftiger. Aber vom Geschmacksbild gleich. Da muss ich sagen, was vorher, wo ich letztes Mal da war, wo es ja noch nicht Selfmade war, hat es mir sogar tatsächlich besser es ist manchmal so, wir gehen jetzt zu Smackburger in Berlin, bzw. wir fahren. Ja, mal gucken, ob da noch jemand aus dem Ranking rausrastet. Bis gleich. 7,5 Punkte für Papayes. Es scheint von denen viel zu sein, irgendwie so diesen Standard-Döner-Geschmack an den Mann zu bringen. Mit guter Quali. Gute Quali haben sie geschafft, aber für mich einfach zu gewöhnlich, der Döner. Wir in äh, Berlin am Start. Wir haben noch mal einen Special Guest. Moin. Ja, Chris, grüß dich. Das mein, erste ja. Mal ohne Maske jetzt hier ja, in deinem Video. Letztes Mal noch mit Capi und Sturmmaske ja. und alles am Start gewesen. Und bietet sich auch einfach nicht an zum Foodbloggen so. Er ist ja bei sich auf dem Kanal ewig nur mit Helm unterwegs gewesen, als Chris das letzte Mal bei mir ja. dabei war. Wir haben dann auch viele gefragt, weil er hat sein Gesicht halt nicht gezeigt. Warum? Dreieinhalb Jahre nicht ja. gezeigt. Ja. Warum ist er mit Helm? Was macht der? Warum ist der? Ja, weil er hat sein Gesicht nicht gezeigt. Jetzt hat er sich enthüllt auf dem Kanal und ist hier ja. auch. Und auch jetzt bin ich Foodblogger geworden. Ja ja, auf jeden. Ja. Deine Kritik ist gefragt heute. Wir wollen eigentlich gleich Currywurst-Video machen, das werden wir auch machen, aber erstmal, dachte ich, ich, rufe Chris schon vor damit er uns auf Undercover jetzt einmal da, er ja dadurch, dass sein Gesicht jetzt der noch nicht so bekannt ist und ist schon gar nicht für Food uns den Burger rausholt, bei Smackburger. Okay, erstmal missbraucht für ein anderes Video noch. Ja, natürlich, natürlich. Ja. <lacht> Kurz was, einfach was, ausgenutzt. Was ist die Vorgeschichte <lacht> zu dem Burger? Also wir haben den Smackburger schon mal getestet, richtig hoch gerankt, na, als er rauskam. Und jetzt ist das Problem gewesen, dass ich den Privat mal gegessen habe und jemand anders auch, der Big Baba und er da echt eingeschissen hat. ich bin ich bin natürlich für die okay. Qualität in meinem Ranking äh, okay. verantwortlich, dass die Leute da hingehen und wirklich sagen, ist geil. Deshalb müssen wir das jetzt das heißt, gewährleisten. ich sag ihm, gib mir einen Honey, wird gleich getestet. So. <lacht> ja. Genau, du holst zwei Burger, einen für dich, einen für mich auch. Und, ja. Ey, das schaffen wir nicht. Also mit ne? vier Currywursten noch. Also ich will keinen Burger. Willst du keinen? Okay, Chris ist keinen. Er ist einfach nur supporter, treuer Supporter hier heute. Wenn genau. wir noch drei, vier Currywürste essen, dann kann ja. ich vorher keinen, keinen Burger <lacht> ja. essen. So. Scheiße, hast du recht. Ich <lacht> bin das ja gewohnt, du nicht. Dann hol, hol, holst du einen Burger genau. aus, wir sehen uns gleich mit ich Burger. Ja und gucken nach der Qualitätskontrolle die Bilder die ihr vom Burger und so noch seht die sind nachträglich dann natürlich aufgenommen. ja jetzt wo wir gerade warten, übrigens noch nebenbei. Ich habe mir die Mission mit, ihm, mit Big Baba geteilt, wir haben das im letzten Video abgesprochen, dass wir beide dahin hingehen. So, der hat abgekackt, da war ich privat und der hat eingeschissen. Macht euch gefasst, wir werden unabhängig voneinander undercover kommen, also auch beim Bühler reinschauen okay. und Könnt ihr euch auch gerne von Big Baba nochmal angucken, der hat das auch undercover getestet, so dass man natürlich nochmal eine andere Sichtweise hat, selbst wenn der heute hier einscheißt, genau. So crazy. Wir haben jetzt schon mal den Burger. Danke dir. Ey, sah richtig gut aus, die Patties. Ja, sehen ge dem, geil aus, ne? Größer, richtig gut oh, und aus. Und ja. das Brot auch heftig, ne? Habe ich nicht gesehen. Was also ich, ich habe nur kurz Patties, dann ja. habe ich mich hingesetzt. Ja. So, auf Undercover, ganz Ja, hast nicht Du Helm wieder angezogen. Ja? Ja. Waren die nett? Waren die freundlich? Ja. Dann gucken wir mal hier, was wir haben. So ein kleines Schul-Sandwich, was mir meine Mama eingepackt hat. Da bin ich mal gespannt, was das hier sagt. Als ich das letzte Mal privat halt da war, komplett Katastrophe. Das hätten wir das Fleisch nicht mal richtig gewolft, denn hatte ich so ein Stück Fleisch mit drin einfach so, ganz, ganz komisch. Meint der erste Wiss wieder heftig zu sein. Ja? Da ist also eine geile Senf auch noch mit drin. Das vermisst ihn in letzter Zeit oft bei Bürgern. Irgendwie ist es nicht mehr so im Trend, sag ich mal. Ist da wieder so Käse überladen wie letztes Mal? Mm -mm, tatsächlich nicht. Das ist Endlevel, Mann. Ja, der ist wieder heftig. Das muss ich auch mal abbrechen. Ja, hau mal rein. Mich erinnert er ein bisschen an McDonalds. So vom Patty her mit dem äh. Käse, von der Konsistenz äh. her, so McDonalds äh. Cheeseburger. Also ich finde vom Feeling her mit diesem Senf, das ändert mich auch immer direkt an McDonalds. Ah, schmeckt schon wirklich sehr gut. Schon wild, Mann. Mit diesen Zwiebeln halt auch, die sind so herzhaft geil da drin. Kann man auf jeden Fall mal hingehen. Kann man machen, Ich muss mal meinen Ranking gucken, Leute. Also definitiv kein Downgrade bei diesem Laden, muss ich sagen. So Für euch zu Interesse, als ich privat da war, hätte ich vielleicht eine 3,5 gegeben, weil er wirklich versagt hat. Heute, ich sag's euch, ich gebe sogar ein Upgrade. Also ich gebe sogar eine 8,9 heute. Wild, Mann. Sogar mit Kommastelle hinter der 8. Immer, immer. Ich wollte sogar wirklich auch für euch, ich wollte noch eine zweite Kommastelle teilweise, weil das muss eigentlich beinahe eingeschüttet werden. Also ich mach die zweite Kommastelle, 8,9. Ja, geil. Ja, Chris. Danke fürs dabei sein. Wir beenden das Video schon mal immer dran. Chris jetzt auch in der Videobeschreibung mit drin. Abonnieren den guten Kollegen. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst den Daumen oben gerne volles von blühen Kommentar, irgendwelche Ideen, alles rein gerne, um das Video zu supporten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. gerne